Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018. Das ja. Saisonfinale. Einmal habe ich es noch geschafft von meinem Teamkollegen, weil er einen Disconnect hatte. Ist auf jeden Fall wichtig für den Start. Ihr seht schon, welche Strategie ich hier anstrebe, ja. Er setzt halt einfach das Ende dadurch durch den Trockenreifen und dann versteht ihr, was ich geplant habe. Weil Ich habe da so eine Vermutung, wie das Wetter sein könnte und bin mir sicher, dass das nicht hinhaut. Aber... Ja, schauen wir einfach mal, beginnen wir. Ja, starten wir mal in den Compri rein zum letzten Mal hier noch. Dann. Was? Ja, wir haben schon verschiedene Varianten wie es weitergehen Das ist ein könnte? komisches Auto. Was meinst du? Dieses silberne. Ich muss mal ganz kurz das Spiel leiser machen. Oh shit, alles leckt rum wegen dir. Holy shit. Ich bin jetzt auf Platz 1 oder so vorgelegt wegen dir. Was hast du getan? Ich bin aus dem Spiel getan, um das viel leiser zu machen. Weil man sich sonst kaum hört. Eine Vorwarnung wäre gut gewesen, weil ich jetzt fast in die Autos da reingefahren wäre. Und jetzt habe ich nur noch India Indias hinter mir. Ah, oh, alles klar. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Naja, wir ich haben verschiedene Ideen schon, wie... Ja, ich <lacht> Schau dir einfach mal das Startfeld an, die meisten sind schon weg. Oh mein Gott, ich wäre beinahe in, in, in Toros reingefahren. Du hast einen Ferrari erwischt. Ich will nein, das Gasly. Das steht da rum, aber ich habe ihn nicht erwischt. Ich habe auch Reikön, habe ich nicht erwischt, sonst wäre ich ja zurückgesetzt worden. Ja. Hä? Auf jeden Fall, weil ich sagen ja, wollte, wir, wir haben verschiedene Ideen vier. schon gehabt, ähm, wie, wie wir zur nächsten Saison weitermachen. Da kannst du ja auch gerne mal sagen, was wir so für Ideen hatten. Ja, ja, also wir hatten jetzt mehrere Ideen. Ich glaube, wir hatten so um die vier Ideen, glaube ich, jetzt mal grob zusammengefasst. Beziehen sich schlichtweg darauf, F1 2018 oder F1 2012. Oder halt die 17er dazwischen schieben zum Gucken für euch, weil aufgenommen ist hier schon also naja ich eins an, versichern wir euch nach dieser Kurve werdet ihr gleich wieder noch eine Kurve sehen zwar vielleicht nicht bei mir auf meinem kanal aber zu nur, nur auf meinem kanal werdet ihr sehen weil nur ich die äh, dateien ja die so 17er lade. werden wir nur bei mhm. dir sehen aber falls wir wir da 12er oder was anderem davor weitermachen Na, dann sieht man ich die... vermute die 17er kommen wir als erstes aber die 12 oder 18er wir sagen euch das jetzt weil dann könnt ihr eventuell noch ein bisschen mitbestimmen was ihr sehen wollt wir hatten äh, überlegt entweder äh, gleiche Polidenleistung bei 2018 zu fahren. Und dafür die Polidenleistung um stellen Oder wir fahren in der nächsten Saison mit den Top-Teams. Lucky da mit einem etwas stärkeren Auto als ich. Mit Mercedes und der Rocky den Red Bull. So etwa vom Leistungsverhältnis, haben wir uns überlegt. Ich würde sagen kurz den Start, dann reden wir weiter. Ja. Nicht rüberziehen, ich bin neben dir. Warte. Ich musste rüberziehen wegen botters Ich konnte leider auch nicht mehr weg da. das ja, hat mir dann etwas die Tür zugemacht und ich wollte nicht wieder auf der Außenseite sein, weil ich nicht wieder mit dem Frontviehlschaden starten, starten will. Deswegen bin ich da halt einfach nach innen schnell noch. Ich war ja vor dir, deswegen hat es sicher nicht stark erwischt. Ich habe echt aufgepasst, damit, dass da nichts passiert. Dann auf jeden Fall die zweite Variante wäre halt die gesagt, wir mit zwei guten Werksteams. Die dritte Variante wäre, dass wir in F1 2012 gehen. Und ihr fragt euch jetzt, warum F1 2012 ist eine brechschichtige Frage, weil das Spiel ist ja schon alt. Ganz einfach, weil ich und Lucky da ähm, sehr, sehr gleich aufwand und sehr, sehr viele Kämpfe uns damals in einer privaten Koop geliefert haben. Und ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht und darum würde ich sagen F1 2012, weil da hatten wir die meiste Ren-Action gegeneinander auch. Das war da waren halt die Autos auch noch stabil, da konnte man zumindest noch fighten, das geht halt bei dem Spiel nicht mehr so wirklich, weil bei der ersten Kollision weil einfach schon Flü Flügelschaden ist. <lacht> ja, okay, aber Formel 1 ist auch kein Kontaktsport. Naja, aber gut, ich meine, zwischen zwei menschlichen Spielern kann man nur gut fighten, wenn man sich auch mal berühren kann, ohne dass gleich was kaputt geht. Es weil schau mal, sonst traut man sich einfach nicht mal hier reinzustechen oder es sonst ist, was. Es ist nicht komplett realistisch, aber es macht richtig viel Spaß. Ja, von daher das wird ein einfacher Sieg für Hamilton glaube ich ja weil ich hier etwas das Feld ausbremse da schießt du etwas drüber übers Ziel hinaus aber ich kann einfach einen Switchback machen darf ich dich einfach mal durchschießen lassen ich hätte nicht auch zuhauen können aber <lacht> ich will ja nicht mein Auto beschädigen solange du es nur bei dieser Kurve machst solche Dive Bombs ist ja alles gut weil bei anderen Kurven könnte es Schlechter enden. Naja, das ist auch die Stelle, wo man am ehesten überholt. Ich habe einfach keine Traktion wieder hier mit dem Auto. Gerade hier kann ich nicht aufs Gas gehen, weil sobald ich hier einmal beschleunige, dreht mir das Heck weg. Ich sehe es. Äh, ich weiß nicht, was was ich Stem immer falsch mache. Hm? Stell mal dein Differenzial hoch. Es ist schon auf 100! Ich habe auch die Vorderbremskraftverteilung schon stabiler gemacht. Ich habe meinte. Ich habe schon auf mager Benzin und alles niedrig gestellt, damit ich nicht da rutsche. Ich habe jetzt meine mal höher gestellt, die waren noch auf 65. Ich habe halt einfach in diesem Spiel riesen, riesengroße Setup-Probleme. Das ist mein größtes Problem bisher im 2018er. Ich komme hier einfach nicht mit den Autos so gut. Klein. Im 17er habe ich auch immer gute Setups gefunden, aber hier kann ich machen, was ich will. Das Auto lässt sich einfach nicht so fahren, wie ich will. Oh mein Gott, ich werde dir beinahe raufgefahren. Bei mir bist du sogar leicht draufgefahren. Ab leichtes Heck mitkommen spüren. Aber das interessanteste Thema wird fast schon jetzt hier, wie die Reifen halten und was schneller ist. Einmal das durchfahren oder zweimal Inters? Erhöhe den ERS-Einsatz. Ja. Dafür müsste man halt wissen, wann das Trockene kommt. Da hast du ja auch gerade etwas das Heck weggezogen. Ja, ich ich hab voll. Ich hab halt Dirty Air, das merkt man. Ja. Das ist halt das nicht so tolle für dich da hinten. Schau mal wie Hamilton wegzieht, der ist doch bestimmt 5 Sekunden weg. Ja, 5 Sekunden ist er weg. Der fährt halt pro Runde circa eine Sekunde schneller. Und am Start hat er 2 Sekunden gut gemacht, weil ich am Start gedivebombt habe. Aber ich fahre hier persönliche Bestzeit, jede Runde schneller. Etwas. Würde ich gerne, ich werde immer langsam. habe ich richtig beschissen bekommen. Hast du einen Fehler gemacht oder warum warst du gerade so weit weg gewesen? Ich kann nicht so nah an ranfahren, das Auto ist ja, sehr, sehr instabil. Oh, schon wieder. Ja und jetzt hier die Kurve natürlich ein Spaß werden mit Dirty Air. Wie kann die Erde denn eigentlich stört hier sein mit dem Regen? Ich ja, Kannst du eigentlich mal <lacht> den Teamchef fragen, wie es mit dem Wetter aussieht? Ich komme einfach nicht dazu, die Knöpfe zu drücken und zu fragen. Ich auch nicht. Ja gut, dann hoffen wir einfach, dass es noch etwas regnet. Komm, gib mir noch maximale Leistung. Ich weiß nicht, wo ich dich reinstechen. Dann soll ich verteidigen, glaube ich. Ich, ich verteidige außen. Okay. ich Hätte die Innenseite nehmen sollen. Konntest du ja selbst ausruhen. Boah, ich sehe mal ja. die Strecke. Das heißt, habe ich auch schon mein ganzes Benzin aufgebraucht, was ich angespart habe fürs Rennen. Ich bin die ganze Zeit auf mager und standard gefahren. Ja, ich habe für die Traktion. <lacht> ich habe schon meine ganze Runde Fett verbraucht, deswegen. Ich hab mir eine Runde angespart. <lacht> Aber erstmal Lila Sektor. sieben Zehntel schneller. Oh Gott, ich war gerade aufs Gras gekommen sogar, weil ich einfach keinen Traktion Ja, habe. Das ist mir auch schon passiert, das ist nicht so toll. Aber hier gerade im letzten Sektor hast du nicht gut erwischt, ich bin wieder wegen rangekommen. Ich bin vollstück gefahren, ich muss erst das Auto fühlen. Siehst ja du, einfach über eine Sekunde gleich schneller bist auf Anhieb, während ich meine persönliche Bestzeit fahre. <lacht> ja! Da also sieht man mal, wie du mich aufgehalten hast. Ist halt nicht einfach, weil man vor allem gar kein DRS hat. Ja. Ich muss halt einen guten Ausgang kriegen und das war gar nicht so einfach. Weil die Geraden sind, wenn man dirty, nur Dirty Air hat und ein bisschen Windschatten, dann ist das gar nicht so einfach hier vorbeizukommen. Vor allem, wenn beide so ein relativ ähnliches äh, Topspeed Setup haben. Ja. Ich fahre gerade aber auch schon auf Anhieb eine Sekunde schneller jetzt, wo du vor mir vorbei bist. Aber ich habe dich doch nie wirklich angegriffen. Ja, das ist jetzt immer das Komische. Sobald ich ein Auto vor mir habe, das ungefähr meine Pace fährt, bin ich auf einmal so viel schneller der Pace. Das ist eben das Wunder meiner Pace irgendwie. Sie ist immer nur da, wenn ich attackiere. Bin ich auf Anhieb jetzt eine 16er Zeit gefahren? Oh, Boss hat meine Bestzeit geknackt, nur eine halbe Zehntel. Ist angekommen, bestätige. Ja gut, die halten, die reifen. Oh Gott, bot das attackiert mich. Ja, da habe ich zu spät gemerkt, dass er gerade einen Angriff versucht. Aber ich habe ein besseres rausbeschleunigen als er du machst das gut, weiter so wir rechnen mit weiteren 10 Minuten Regen 10 Minuten noch, Intermediates passen gerade am besten Ich auch endlich mal benzin sparen. Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind Hamilton. Aber du kannst ihn nicht wirklich von mir absetzen irgendwie. Ich fahre ja mager nur. Ja, Batta, bitte nicht da reinziehen, erste Kurve. Danke. Ich sollte zumindest auf den Grad mal höher stellen als auf mager. Ja. Ich auch, beide Ferrari sind da in deinen Nähe, also wenn du es schaffst, drei Reikönen rausnehmen, könnte ich vielleicht noch Platz 4 in der WM kriegen. Nein, ich nehme hier keinen raus. Ich <lacht> fahre hier mein Rennen. Ich will noch einmal ein Podium diese Saison. Sieht ja auch gut aus. Ja. Oh, jetzt wäre es nur ausgegangen, hätte ich im Qualify eine richtige Zeit fahren dürfen. Noch. Da hätte ich nicht die ganze Zeit hinter dir festgehangen. Eins merke ich mir, im zweiten Sektor sollte man nicht äh, Strategien umstellen und so. Ich bin gerade die komplett falsche Linie angefahren. Das hat mich fast eine Sekunde gekostet nach Delta. Ja. Aber es kommt mir jetzt schon so vor, als würde die Strecke abtrocknen. Ich habe gerade viel mehr Grip gehabt. Und der Regen sieht auch nicht mehr so stark aus. Naja, du musst mir denken du warst in, in, in meiner Gischt... Ich meine, es fühlt sich auch viel trockener an, als zu dem Zeitpunkt, wo ich vor dir gefahren bin. Weil ich kann jetzt gerade einfach aufs Gas drücken, wie ich will, gefühlt. Schöner F Leck gerade. Zum Glück war der nicht so schlimm. Die Vorhersage sagt, in 5 bis 10 Minuten hört der Regen auf. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Zum Beispiel ich wohl gerade die runde etwas auf dich aufgeholt obwohl ich sogar mager gefahren bin btf wo kommt Bottas auf einmal her der hat gerade rausbeschleunigt, als hätte er Trockenreifen und ich wetz im trockenen unser abstand zum ersten platz beträgt 9,4 sekunden Heimbildner ja, sind sie, glaube ich, recht sicher. Kannst du nicht attackieren? Er fährt mir leicht weg. Ich greife natürlich jetzt auch gerade nicht an, weil ich einfach nur durchkommen will, aber... Der hat das Rennen gewonnen, dann muss jetzt so irgendwie die Strategie was richten, wenn überhaupt. Es gibt noch einen Wechsel von Regen auf Trockenreifen, also kann sehr wohl noch viel passieren. Zum Beispiel könnte er auf einer Zwei-Stop unterwegs sein. dann gehst du rein wenn es trocken wird das ist heißt, die 1 dort, die ich dir gesagt habe ich war die 1 Stop, weil mein Teamchef mir vorher zwischendurch mal gesagt hat, dass es weniger als 10 Minuten nur noch regnet also ja. das war so Runde 6, 7 das heißt Runde 16, 17 sollte es trocken werden also wieso sollte ich dann noch äh, nochmal wechseln ich hätte es gemacht, wäre es auf Runde 20 oder so hinausgelaufen, aber 17 oder so und außerdem die reifen halten viel besser als gedacht meine haben gerade mal 30 prozent meine, so so hab meine haben mehr so 35 prozent habe ich glaube ich gehört meine haben mehr vermutlich wegen dem kampf weil jetzt bauen die deutlich weniger ab seitdem ich von hier weg bin Komm ich aber schon recht gut weg von dir auch durch die Kämpfe, die du hast. Ja, gerade eben habe ich ein paar Fehler gemacht und die haben mich ganz schön hart attackiert Ich kann mal schauen, wie sieht's aus. Okay, meine Hinterreifen haben sogar schon 40%. Wow, dann die Hinterreifen bauen richtig stark ab, während die Vorderreifen halt so gar nicht abbauen. Ja, kann es sein, dass die bei dir nur zur Hälfte abbauen? Im Vergleich. Mm, nee. Ähm, so 15% weniger. Verhalten die sich bei mir und dir sogar gleich eigentlich? Bei mir ein bisschen weniger an den vorne. Setup. Ich hoffe jetzt einfach, dass jetzt, wo ich an dir vorbei bin, die Reifen weniger abbauen, weil ich hatte jetzt die Abbau an den Reifen, seitdem ich an dir so vorbei aus, bin. Wir in Kürze wieder eine trocken Gut gegen Vettel verteidigt. Ist es wieder trocken. Ich halte hier das Feld halt so auf, dass selbst die Force Indias noch mitfahren können hier. Mhm. Nee, ich habe die Strategie geändert, Jeff, ich komme nicht diese Runde rein. Oh, Raikön und Vettel betteln sich. Da kracht es gerade leicht. Komm Vettel raus, äh, Raikön raus und Hamilton geht nochmal auf den Satz Inters. Raikön ist durch an Vettel. Schade. Wir können das natürlich ja, noch das platzieren. Vettel ihn aber wieder in die Karre und hat sich an ihm gedeift, Bombt. Das ist battelt euch weiter, das finde ich schön, jetzt kann mich hier endlich mal weg. Schau wie groß die Lücke für mich schon ist. Jeff sagt, es wird jetzt trocken. Das Gute ist, mit dem Podium ist mir auf jeden Fall äh, jeden Fall Platz 5 in der WM sicher. Da kann selbst, ja. selbst Verstappen mit einem Sieg nichts äh, mehr rausholen gegen mich. Und außerdem Verstappen muss erstmal mal an den Ferraris vorbei. Und die an den Mercedes. Was mit Bottas passiert? Oder mir? Hm? Was mit Bottas passiert? Ja, Bottas ist äh, in mich reingefahren in der ersten Kurve und ist dann gerade ausgerutscht Der ist auf P12 zwei oder so zurückgerutscht für den nächsten Stint bekommst du Intermediates. Ja, da sieht man ihn vor diesem Sauber, aber jetzt gehen sogar einige rein Ein Forst India schon reingegangen und jetzt ist äh, ein Sauber reingegangen Weil diese finden. oder nächste Runde müsste man reingehen für die 2-Stop aber jetzt wo die Strecke abtrocknet ist der Ferrari so viel schneller als ich. Ich finde nicht, dass die Strecke langen. abtrocknet. Ich schon sehr. Intermediates passen gerade am besten. Weil ja, das Inters am besten passen weiß ich, Chef. Ja, Inters passen am besten, aber die Strecke ist trotzdem viel trockener als zuvor. Es ist gerade ein Force India immer noch an der Box. Ist sehr lange. Ich würde sagen, der hatte eine Kollision. Wahrscheinlich mit Bottas. Den nach du ja, weil müsst du sein. Sag Bescheid, falls es müsste Peres sein. Oh Gott, was macht Raikön hier gegen mich? Der hat mich abgedrängt und jetzt ist er selber von der Strecke geflogen. Aber hat sich wieder gefangen auf P4. Komm, in India, halt Hamilton auf. Aber Raikön macht mir hier auf jeden Fall die Hölle heiß. Ich gebe meinen P3 nicht kampflos her. Und damit wird das ein sicherer zweiter Platz. Vermutlich. Ja. Weil wie gesagt, an mir wird er nicht fragen. vorbeikommen. Und wenn er vorbeikommt, bist du schon über alle Berge. Ja jetzt hey, vielleicht geblieben. kollidiert der Hamilton sogar mit dem Peres davon. Peres fährt ihr bekanntlich manchmal wie Sirotkin. Oder wie Peres. Also jetzt ist sogar gar kein Regen mehr da. Ja, aber na doch, es regnet schon noch leicht. Bei mir ist gar kein Regen mehr da. Es fieselt, es fieselt noch, das ist es aber auch. Ne, tut es eigentlich ich nicht mehr. Es ist, noch es noch ist zwar Fenster schon, ist sagen wir so, die Strecke ist noch nicht trocken, aber es regnet zumindest nicht mehr. Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Oh, ich bin so hin und her gerissen, welchen Reifen ich jetzt im Trockenen nehmen soll. Was machst du? Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Scheiße, je nachdem, wann der Regen aufhört. Aber was wirst du, wenn es jetzt aufhört, nehmen? Soft oder Supersoft? Soft. Okay, der Supersoft super geht... Auf. Der Supersoft... Was war das? Denn? Ich kann mich halt an 17 erinnern und da ging Ultrasoft, Supersoft ohne Probleme im Rennen. Und die deswegen sind denke ich mal. Halt, ja, die Frage ist, macht das so viel ich war Arbeit? Auf der ich fahre einfach Weg. auf Softs, weil es ist einfach sicherer wenn ich jetzt ich den glaube, Soft nehmen kann. Bringt nichts, wenn ich mit dem Supersoft nicht durchkomme am Ende. Ich war gerade auf kurs und dann kommt die. Das, dann, dann verliere ich das Ergiss auch so ganz komisch. Um Beachte deinen Abstand zur Tempo und fahr nicht zu schnell. Wie viele Sekunden habe ich verloren? 6,5. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt. Oh, schau mal, der hängt immer 5, auch hinter 5, dem, dem Fast in der Hamilton da vorne. Hm. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Intermediates sind im Moment die schnellsten Reifen. Boah, wie lange soll der Regen denn noch da sein? Das hab ich sag, bei mir ist es schon weg. Das weiß du, war, glaube ich, besser. Wieso meine Reifen halten noch? Naja, ich vermute, deine Reifen sind aber schon Richtung 60% bald. Ja. Wenn du bedenkst, 6% in 16 Runden, in 15,5 Runden. Wir kommen schon seine 4-5% pro Runde drauf. Das muss jetzt in den nächsten 3-4 Runden auf jeden Fall Trocken sein fürs Nix, wenn man das durchziehen will. geht gehst jetzt schon rein ja für mich ist die Strecke schon trocken genug ich riskiere es also ich sehe noch nicht mal mehr Gift hochkommen weil ich mit dem Regenreif äh in ich habe das ganz genau beobachtet also müsste es eigentlich schon passen jetzt ich müsste mich schon immens täuschen wenn es jetzt noch zu nass ist also sag mir einfach deine Sektorzeiten sind weil ich werde es dann vermutlich sehen wenn sie schneller ja. sind sagen die reifentemperaturen kann ich nicht drauf gucken ich kann aber dir auf jeden fall eins sagen ich habe jetzt oh gott Okay. es ist sie lassen sich super fahren aber es ist untersteuern des todes ich habe nämlich gerade zwei autos überholt und dann bin ich ins dritte reingefahren lassen sich super fahren also man hat halt untersteuern aber ansonsten sind sie schon also man hat keinen übersteuern Gar. Also Ich fahre ungefähr die Zeit, die ein Intersfahrer fährt. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Was habt ihr denn als Vorschlag? Bestätige. Okay. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Wir wissen nicht, ob Trockenreifen oder Intermediates gerade besser sind. Okay. Jeff weiß nicht, welche Reifen es ist, sondern das ist trocken. Okay. Ja, jetzt ist trocken. Ich hatte auch vor, in dieser Runde jetzt reinzugehen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Würdest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ich habe halt durch die Kollision etwas Zeit verloren, aber ansonsten sage ich ja nicht richtig. Aber Jeff meinte, dass die Reifen gleich schnell sein, aber durch deine neuen Reifen müsstest du schneller sein. Ja. Ich habe halt einen komplett kaputten Frontflügel, das ist mein einziges Problem. Mein Ziel ist jetzt einfach vor den ganzen Fahrern rauszukommen und es reicht Strategie mir. Boah Hamilton ändern, hat einen ganzen du du Stop auf mich. Boah, meine Reifen haben 70% an den Hinterreifen, 40% vorne. Ich bin halt eben im Infield aufs Gras gekommen, da habe ich 6,5 Sekunden verloren, die du natürlich wieder aufgeholt hast. Jetzt kommen alle anderen rein. Die Ferrari ist gleich doppelt. Ich bin gespannt, wo ich rauskomme. Sag mal wenn du wieder rausfährst aus deinem Boxenteil. Wird schon. Ich habe auf dich verloren auf jeden Fall. Ich hoffe aber mal, dass ich vor den anderen rauskommen werde. ich also dich kriege ich nicht, aber ich glaube, die Ferrari sind drin. Ja, schnellste Runde. Was war das für eine Zeit? 15 irgendwas? Ja, 15,9. Ich komme hier neben Vettel raus, Hat natürlich mehr Speed gerade. Also ich sollte Vettel wieder kriegen, aber ah, durch den kaputten... Sagen wir so, durch, hätte ich den Unfall nicht gehabt, hätte ich die vielleicht sogar kriegen können, aber durch den Unfall ist es natürlich nichts. Hm. Und bin die Runden gerade mit dem orangenen, roten Flügel gefahren. Okay, Hamilton ist immer noch draußen, genauso wie Ricardo. Die werden aber jetzt reingehen. Bin ich mir sicher. Hamilton fährt weiter! Sicher, ist er nicht schon war? Wobei der musste. Ja der war glaube ich schon, weil der hatte 20 Sekunden auf mich. Da muss er aber mit Peres auch zusammen reingegangen sein. Oder okay. Ja. Peres ist es. zum Auto vor die Ja, Hamilton ist auf soft. Wobei Peres ist hier, es war Ocon, der so viel verloren hat. Ricardo geht auf die ähm, Dings. Auf die Supers. Alle anderen sind Supersofts alle. Wir sind die einzigen Softs fahrer Hamilton ist auf soft, die Ferraris sind auf soft. Also ich sehe Verstappen und so alle hinter mir und die sind alle auf Supersoft. <lacht> Fernando Alonso hat die schnellste Zeit. Ich fahre hier schnellste die die die Zeit. Zeit. Ich auch. Ich ah, hab sieht man, ich habe durch den Flügel 2 Sekunden pro Runde verloren. Circa. Weil ich war jetzt ganze 2 Sekunden langsamer als die bei ihrer schnellsten Runde und ich hatte jetzt ja schon gute Bedingungen eigentlich. Ja. Oh, 1-9. Hamilton. Da ist er bestimmt nicht mehr auf Regenreifen, ne? er war drin. Ja, ich hab doch gesagt, er ist auf Soft. Mhm. Aber dass der auf Soft solche Zeiten raushaut, finde ich schon krass. Unser Abstand zum Hintermann beträgt. Wobei, ist doch nicht so krass. 5. Anscheinend habe ich, kann man, konnte ich jetzt das, gegen, gegen das meiner letzten Runde, meine schnellsten letzten Runde, 30 Sekunden finden im letzten Sektor. 3 Sekunden in einem paar Sekunden langen Sektor, das ist krass. Ich fahre ja komplette Kampflinie gegen Peres. ich crash ihn fast jede Kurve hier weg um, P4, um P3 Weil ich muss hier auf mager Benzin fahren, weil ich die Runden äh, auf den frischen Softs erstmal mit Fett gepusht bin und muss dabei mich noch gegen die ganzen anderen hier verteidigen Also das ist Schiebe-Action vom Feinsten das Jetzt, so dem, sollte Betten aussehen eigentlich das sieht nach dem okay. besten Ergebnis aus für unser Team in der Saison oder? Ja. oh Gott Ricardo hat mich gerade angeschoben drück ihn raus Timo! Oh, <lacht> ich habe ihn rausgedrückt ach also schade ich hätte so gern gegen dich gebettelt hätte ich nicht okay, diesen box, verdammten Schaden wäre hier was ach, so schönes Strategie. drin komm, zwischen komm, uns was Flügel ist in sehr schlechtem denn? Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Bin mal in die Box. Wieso in die Box? Ich habe in der letzten Kurve das Auto verloren. Wegen dem. Du brauchst einen neuen Flügel? Ja. Yes! Dann müssen ja. wir mal spannend. Weil aber mal, ich kann nicht in die Box wegen meiner Track Position. Aber du kannst das Eis dann wieder aufholen. Kann Und Ich, ich habe gerade drei. Kann Autos ich mit, mit Ultras fahren oder. Weißt du das? Ultras will ich nicht okay, riskieren, aber Box, Supersoft Box, ist auf jeden Fall. Die Komm diese Runde rein. Aber schau mal, ich habe gerade ein paar Flügel zerstört in der letzten Kurve. Das heißt, du wirst sie auf jeden Zeit Fall schnell wieder zurück. aufholen. Komm zur Reparatur an die Box. Box. Box. Und ich habe einen kaputten Flügel. Das heißt, du wirst auch auf mich aufholen. Ich habe gar keinen Flügel. Ja, mein ich du wirst auf mich aufholen, dann, wenn du drin warst. Ich verliere 2 Sekunden pro Runde circa. Schatz, so Dann kriegen wir doch noch unser Battle. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir unser Battle kriegen. Wobei, 14 Runden ist viel Zeit, da kann man das Auto immer noch gut nutzen. Da wirst du es auf jeden Fall aufholen. Schau mal, ich fahre auf Soft mit orangenem Flügel, muss Benzin sparen und hab kein ERS mehr. Schöne Kombi, würde ich sagen. So, oh, der in geht rein. Ja, ich hab Peres zerstört. Vom Flügel ich bin auch außerhalb der Punkte. Oh, bitte lass den in der hinter mir. Wie lange brauchen die 9,5 Sekunden? Ich darf einmal am P2 noch mal schnuppern hier. Komm, Hamilton, jetzt kriegst du einen Motorschaden. Gönn mir den, die Chancen auf den Sieg. Dorn ist vor mir! <lacht> Status, Team, Kollege. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 19,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute. 11 cool. 5. Ich darf 19 Sekunden jetzt aufholen. Ohne um das während Benzin sparen. Das wird schwer. Aber dafür hast du keinen Schaden im Gegensatz zu mir. Und musste ich nicht verteidigen gegen 1000 Leute, die hier Dive-Bombs gegen dich probieren, weil sie viel schneller sind. Ja, aber 19 Sekunden ist dennoch viel. Und die haben alle auch noch DRS gegen mich, oh Gott. Im Regen war das schöner. Im Regen war es nicht schöner. Weißt wie anstrengend es war, da an dir vorbeizukommen? Ich meine halt, das Verteidigen war im Regen viel schöner. Da hatten die alle keinen DRS. Van geh mal in den. geh mal auf ins äh. Geh mal aufs Gaspedal. Okay, <lacht> bei dem Tempo und den Einstellungen wird das Benzin nicht für ein Finish reichen. Du solltest die Mischung herunterschalten. Einen Raikön hier kann man nicht reinziehen. Lasse die oh, Außenbahn, nein. Halten, weil ich eh keine Ich sehe da eine Gruppe mit einem mit einem Williams und einem Sauber <lacht> und einem Toro Rosso. Die kämpfen jetzt das ist zu doch dritt. Da wirst du bestimmt viel Spaß haben bei deinen Freunden. Raikön fällt zurück. Raikön geht in die Box. Ich habe seinen spiel kaputt gemacht. Er ist außerhalb den Punkten. Rocky, du musst es schaffen. Aber ich brauche den Sieg, um vor ihm zu landen in der WM. Da reicht nicht P2? Nein, ich brauche den Sieg. Hamilton. Oh mein, mein Gott, Hamilton was machen die hier? Was denn? Stroll, Leclerc und Hart, ihr seid krank. Du schnell <lacht> Bist das du gerade mittendrin? Weil man zieht dich nicht auf der Karte. Ja! Oh, ich habe die erste Kurve verhauen. Und ich war durchs Gras. Komm an ihn vorbei. Jetzt will Hardy mich überholen. Geh weg mit deinem Hunder. Und er hat zurückgesteckt, weil ich mehr Power habe. Oh. Please. Ich glaube, Hamilton kommt bald irgendwo hinter dir. Ich sehe ihn gar nicht mehr auf der Karte. Nein, Ricardo, Verstappen. Idioten. Gib mir meine Position zurück. Meine Position zurück. Verdammt nochmal. Sonst kommt die Dive Bombe in die letzte Kurve. Okay, Abstand zum Teamkollegen: 13,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreihen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,10,9. Oh, ich bin Runde, wieder, in der letzten Runde zweieinhalb Sekunden schneller gefahren oh, der zum als du. Bei 2, 5 Sekunden. Ja, ja, komm, komm, komm, komm. Battle euch, Bettel euch, Bettel euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war das? Das war blöd, ich das, war blöd. das war blöd, das Ja, ich habe in roten Flügel eingefahren, weil ich mir meine... Ich habe... Ich hab... bin außerdem vom Bremsen gerutscht, während ich die überholt habe. Leider hat es mir nichts gebracht, weil ich an keinem vorbeigekommen bin. Naja, du wirst noch an vielen vorbeikommen, weil ich jetzt einen roten Flügel habe. Also ab jetzt geht Fahren wirklich nicht... Oh Gott, ist die, ich kann ja gar nicht mehr fahren. So, mein ärgster Konkurrent ist vor mir. Verstappen. Und Seins fährt neben der Strecke. Ja, ich habe... Ich habe Vettel gerade den Flügel abgehakt. Damit habe ich... es Alonso Mut. ist hinter mir, das sagt schon alles. Ich war hier das... Fällt kurz und klein mit meinem kaputten Auto. Oh Gott, was macht der? Was macht Bottas? Einfach von der Strecke hat er mich geräumt. Habe ich überhaupt noch einen Flügel? Ich habe gar keinen Flügel mehr. Oh mein Gott, Hülkenberg! Steht in der Hülkenberg-Kurve. Oder Seins-Kurve. Oh Gott! Ohne Flügel ist das Auto einfach nicht mehr fahrbar. Das ganze. Okay. Hallo, Alonso und Bottas! 3, Wenn du gleich auf P 2 den Fahrer auf B2 siehst, kriegst du ein Lachfleck. Es, es, es muss Ericsson sein. Ja. Weil ich an Leclerc vorbei bin. Ich fahre hier aber ohne Flügel weiter, ich sag's dir. Ich gehe nicht rein, ich will mein Podium. Und wenn ich mit ohne Flügel fahren muss. Und oh, wer das Beste? ist doch einfach mein Podium. Ach, da bist du ja schon. Ja. Nein, Riccardo. Ich lass das nicht zu. Oh, Verstappen. Nicht Verstappen. Oh Gott, Rocky. Hey, ich war gerade auf der Linie. Ja, du bist mehr ins Auto nein, nein, nein, nein, killt mich. nicht, killt mich nicht, bitte nicht. Das. Oh, ich war gerade Geisterfahrer zu allen. Oh mein Gott, fest hat einen Motorschaden. Ricardo, meine ich. Ricardo hat einen Motorschaden. Oh Gott. Er fährt wieder aufs Feld, glaube ich. Boah, Lucky, seitdem du das mit dem Flügel gemacht hast, gehst du hier komplett runter und drüber. Ja. Wenn du dich jetzt noch um Hamilton kümmerst, dann kann ich noch Platz 4 kriegen in der WM. Kriegste, kriegste. Ich weiß jetzt in die Box, dann habe ich eh nichts mehr zu tun hier. Ach, warte, Hamilton ist schon vor mir, der fährt gleich bald hinter dir. Ich weiß. Ich bin Den einzigen Trost, den ich habe, ist, dass ich mit Bottas und Vettel zusammen in die Box gehe. Ach man. Hättest du mich da nicht abgeräumt, dann wäre ich noch vorne. Ich hab dich echt nicht abgeräumt, ich kann es dir nachher mal zeigen. Also.. Oh Kon, oh God, du Idiot! Oh Kon, zerstört mich hier fast! Wo ist Raikön? Ist Raikön der hintere Punkt? Äh, ich also weiß nicht. Nee, Vettel ist der hintere. Raikön müsste im Getümmel sein. Shit. Alter, also ich muss jetzt mal Flügel fahren, ja. Oh, ich habe mich gerade erschreckt, Ricardo steht immer noch darum. rum. Mhm. Und ich muss 0,3 Runden Sprit noch sparen. Und ich habe einen wilden Verstappen hinter mir auf Supersoft. Ich will meine Punkte noch, ich zerstör sie alle. Es muss noch neun aus dem Rennen nehmen. Bei jetzt 10 Nur noch, meinst du? Ja. Ich weiß, dass du das gut kannst, von daher. Aber viel Zeit ist auch nicht mehr. Hm. Nein, sage ich dir, und dass sie am Leben sein P2 ist einfach göttlich. Er kriegt nicht. den nicht. Ich hole so auf ihn auf. Da muss ich dich zerstören. Ja, <lacht> nicht aber wenn ich, die, wenn ich, die, wenn ich den vierten Platz will, muss ich eh an ihm vorbei. Wenn ich überhaupt noch eine Chance haben will. Mit welchem Mercedes kämpfst du da? Bottas. Er kam mit mir aus der Box. Ach so. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,7 Sekunden. Du holst pro Runde etwas. keinen Bocken auf Bottas. Ich will richtige Konträren. Hi Bottas. <lacht> oh shit. Ärgere ja, ich Erikson nicht? Lass dich mal du willst. Hier komm durch. Ops. Ich komme jetzt aber auch noch, pass auf. Ja, ich lasse sie auch noch durch. Ist so ungewohnt, so viel Grip zu haben auf den Ultrasoft. Lucky. Ja, ich lasse sie gleich durch. Wo? Bei Start und Ziel. Okay. Hier in den Kurven. Ich will ja noch den Windschatten auf Ericsson geben. So, ich gebe jetzt nur 80% Gas, überhole mich rechts. Oh Mann, ich wollte hier eigentlich für Bottas spielen. Okay, ich bin dann mal die fahrende Barrikade und bleib hier stehen. Für Hamilton? Für alle, die da kommen. Stroll ist auf 4, Hartley ist auf 4, Mann! Die habe ich eben ja. überholt, erinnerst du dich? Ja. Hamilton hat's erwischt! Komplett? Er ist können drauf gefahren, ich weiß nicht, ob er raus ist. Nee, es sind immer noch 19 Fahrzeuge oben. Ja, aber er fährt nicht mehr. Doch jetzt bewegt er sich wieder. Schade. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich muss die hier erwischen. Komm etwas renne action dann überhole ich sie kurz und dann versuche ich sie zu eliminieren. Ah, man merkt aber, dass langsam auch sie sowas wird. Welche Runde bist du? Ich komme jetzt in 32. Okay. Okay. Zum führenden 52,4 Sekunden. So, jetzt kann ich aber überholen. Andererseits hat Ericsson auch einen guten Motor. So, Windschatten, DRS, ERS. Und. Nein, Stroll, du Idiot! Was? Diese Autos halten einfach nichts aus. Mann ey. Wollte ich eigentlich das, das einzig wahre tun, damit ich die den vierten Platz kriege in der WM? Ja, du musst Hamilton eliminieren. Ist er bei dir? Nee, das ist Bottas. Oh, Bottas! Was? Bottas hat Ericsson weggekickt! Hab ich gesehen. Brandon Hartley kriegt das ein Podium. Brandon! Fahr! Krieg die Rache, Bottas! Krieg die Rache, Bottas, du hast ihn rausgekickt. Ich kann dir mal sagen, wo Hamilton ist. Hamilton ist. Oh, der ist sehr weit zurückgefallen. Ja, aber ich der ist eh 36 Sekunden vor mir. Eriksson ist immer noch auf 3, was ist das? Ja, Brandon fährt zu so langsam. Ja, Ericsson Ah, Peres holt auf die beiden auf. Und Peres hat äh, frische Reifen. Frische Supersoft. Ist mir egal. Na, ich meine halt für die beiden ist es halt nicht egal. Nur ein erster Platz kann mir jetzt noch was bringen in der Saison. Ja, dann hol den dir. Wo ist Raikön? Raikön ist P14. Das könnte, es wird was, wenn ich den Sieg hole. Ja, bloß du verlierst gerade pro, pro. Wechsel fast eine Sekunde. Ja, weil ich ja auch Hamilton abräumen will. Ach so. Ja, musst du eigentlich schon verstehen bleiben im ganzen Trupp dort irgendwo. Sonst wird's knapp. Bei Hamilton ist er jetzt schon in Runde 34, glaube ich. Der ist eine Runde vor mir. Ich muss ihn in Runde 35 ausschalten. Ja. Ja, dann hast du noch eine Runde. Oh, Brandon ist auf 3! Brandon! Brandon ist auf 2! Jetzt musst du Brandon wieder kriegen. Peres und Ericsson sind in der Box. Etwa Was hast du getan? Nichts, ich wollte einfach aus. nur gucken. Der Abstand zum Hintermann beträgt Uh, Brandon! Der wird zum Wurfgeschoss da hinten. Brandon ist tot! Blütenberg <lacht> ist auf dem Podium! <lacht> Brütenberg hat einen Flügel mehr, hat Brandon getötet. Ist er ein Ja. Und wann Output auf dem Podium! Phantorn, er drückt dich weg! Er drückt dich weg! Er hat dich gekillt! Und oh, jetzt <lacht> ist O'Conn <lacht> oh, raus! Aus die Rotkin ist aus der Oh, der ist raus! Alles in Ordnung? O -Korn o -Korn hat sich ja, überschlagen! Was ist das gesehen? <lacht> das sah zu episch aus aus meiner Sicht! Da haben wir recht, ich jetzt wie O'Conn <lacht> abgehoben ist! Der liegt da hinten! Verschlagen. Wann habe ich das letzte abgeräumt? Du hast alle abgeräumt, ja. Nee, hast... Jemand hat mich, ab hat mich dann abgeräumt. Weiß nicht, kann ich, ich kann dir gleich nochmal zeigen. Was war das? <lacht> <lacht> Alonso holt sich für seinen Abschied noch P2. Warte, wo ist Verstappen gelandet? Verstappen? Das, den hast du gekillt. Oh, okay. Zum Glück nicht auf P4. Wieso regnet es bei mir gerade? Unrealistisch, es regnet! Bei mir scheint die Sonne! Bei mir regnet es! Alonso hat ein Podium, Platz 2! du hast so viele gekillt, dass du Elfter geworden bist! <lacht> du hast das halbe Feld eliminiert mit deinem Move! Ja! Und wie hat's Van Dorn geschafft, keine Runde mehr zu fahren? Ich hab ihn abgeräumt. Ist einfach stehen geblieben. Alter, wie das aussah so also Nein! Alonso, der Idiot, hat mich gekriegt mit diesem scheiß -Podium. Was soll das? <lacht> Und ich hab auf die Konstruktionsmeisterschaft! Ja, oh, das ist, ist vorbei, oder was? Nein, punktgleich! Wir sind vorne! <lacht> Warte, beide Teams haben keine Punkte geholt! Doch, die haben einen geholt! Dennoch, wir sind Platz 4 in der Rangliste! Heiliger Scheißdreck. Sebastian Vettel wird im letzten Rennen Formel 1 Weltmeister. So Leute, so wird die echte Formel 1 am besten aussehen. Schau es dir mal an. Hamilton hat einen Sieg eingefahren. Und er ja, hätte es mit Bottas nicht gemacht, Vettel, dann wäre die WM anders ausgegangen. Hat Bottas überhaupt Punkte geholt? Nö. Wir haben ihn eliminiert. Okay, dann wäre Hamilton. Niemals nee, warte er was Schau mal Bottas wurde nicht eliminiert und ist trotzdem noch kein Fahrer mehr vorbeigekommen Schau mal p 17 da dazwischen der was war hat es, Er, er war so viele Runden zurück hm? so. ja, stimmt Du warst ja schon in der letzten Runde mhm. nee War ich nicht ich war in der 34 35 in der 35 warst du schon, das war die letzte, weil Hamilton ja schon überrundet hatte Nein, der bin ich nicht überrundet doch. Nein. Er war in der letzten Runde. Ja, aber es, ja, er war in der letzten Runde, das meine ich in deiner letzten Masse sozusagen. Ja, ich hätte die richtig noch nicht weiterfahren können. Ja. Die beiden Ferraris gewinnen mit einer 3-Stop auf Platz 3 und 4. Aber Van Dornen, wie er dich gekillt hat, sah zu so episch aus. Van Dornen hatte einfach alle eliminiert. Ganz ehrlich, hätte ich die Wahl gehabt zwischen ich. Hätte ich Platz 4 gekriegt, dann hätte ich das genommen. Hätte ich das niemals kriegen können, ich hätte es so gelassen, dass Van Dorn und Hülkenberg und Alonso auf dem Podium sind. Hm. Damit wäre ich zufrieden gewesen. Sorry, Hülkenberg. Und sorry, Van Dorn. <lacht> sorry alle, die du da runtergeschmissen hast, zum Beispiel Brandon. <lacht> <lacht> Wo ist der gelandet? 16, du hast, du hast ihn gekillt in der ersten Kurve, indem du ihn abgedrückt hast, und Hülkenberg ihm das Rad abgerissen hat. Ich habe ihn nicht weggedrückt, ich habe ihn mutwillig umgedreht. Ja, du hast ihn umgedreht und dann hat Hülkenberg den Rest Aber gegeben. Aber er ist vor einem Bam. Mercedes gelandet. Hm. Und, und vor einem Red Bull. Und vor dem grandiosen Haarspiloten hier. Mhm. Aber das war so verrückt, als auf einmal Ricardo vor mir den, äh, den Rauch aus dem Motor hatte. Ich habe noch nie ein Fahrzeug vor mir gehabt mit dem Rauch. Ach, das hatte ich schon häufig. Noch nie. Ja. Also dann, das war's für diese Saison. Das warte, war noch warte, mal ein warte, warte. Es kommt doch noch die Ab- äh, hier ah, ja. Erfolgkram. Springen wir mal weiter. Ja. Ja, schaut mal. Yay, Platz ich 13. 5. Ich habe meine Glückszahl bekommen, meine Fahrradnummer. Ich bin 13. Danke, Spiel. Ich bin im McLaren Sandwich. Ich bin zwischen der Legende und der anderen Legende. <lacht> die andere Legende aus <lacht> aufs Podium können auch noch. Und hätte dich vielleicht sogar gekriegt? Hm. Ich werde dann doch den zweiten Katz geben müssen. Der wäre vor dir gelandet. Mhm. Nein. Mhm. <lacht> <lacht> oh. Ja, kommt da jetzt oh, irgendwas? Irgendwas? Ich weiß Nö. nicht. Ja, das Leute. War's. Das war unsere... Zumindest erste 2018er Koop-Season mit Haas F1-Team. <lacht> äh, so ein Scheiß-Team ich nie wieder an. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Saison wieder, würde ich sagen. Yep, bye bye. Welches Spiel wissen wir noch nicht, aber wie gesagt, ihr wisst es, ich habe es am Anfang erklärt. Bis zum nächsten Projekt. Ciao. Ciao.